findest du auf liebeschip.de. Äh, ja, und heute, ich ähm, habe da schon ein paar Tage drüber nachgedacht, aber reden wir mal über Amurant. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Amurant, keine Ahnung, ist ähm, die größte Twitch-Streamerin äh, weltweit und die Königin des, ähm, wie soll ich mal sagen, Adult-Contents für Männer, äh, zumindest was diese Mischung mit äh, Twitch angeht. Äh, sie hat also auf Twitch 2,8 Millionen Follower und macht so äh, sehr ich finde fragwürdigen, aber äh, Gott, äh, Content, also mit so ASMR-Geschichten und also immer leicht bekleidet, äh, dann dieses hot tube barsing also sich dann irgendwelchen Pools regeln, weil man darf sich, glaube ich, auf Twitch irgendwie nur äh, so halbnackt zeigen, wenn, wenn das mit irgendwie mit irgendwelchen Aktivitäten einhergeht, wie Schwimmen oder so. Und man hat sich schon häufig gefragt, warum werden eigentlich wegen, wegen irgendwelcher Sachen, äh, äh, auch vielleicht zu Recht, äh, Monte und was weiß ich was, äh, immer wieder gebannt, aber sie eigentlich nicht so. Man die diese auch dreimal gebannt worden, aber es ist einfach ähm, krass, dass, dass das so läuft auf Twitch, wo die ja, also gerade haben sie ja auch Glücksspiel verboten und so weiter und vielleicht wäre das so eine Sache, die man da auch mal ähm, angehen sollte, aber gut. Ähm, und äh, sie ist halt so krass, dass sie, also sie hat auch noch einen Onlyfans-Account, also diese, äh, wer das nicht kennt, diese Plattform, äh, gerade in aller Munde, wo ja Frauen sich also in aller Regel, Frauen sich vermarkten an einsame Männer mit, wo man das Gefühl hat, so einen personalisierten Content zu kriegen, der natürlich nicht so personal, personalisiert ist, wie man denkt. Und ich habe gerade nochmal geguckt, also man geht davon aus, dass sie fünf bis sieben Millionen pro Jahr verdient, über alle Plattformen weg. Und äh, ja, dementsprechend ja mehrere, also vermutlich ja, mehrere 10 Millionen verdient hat damit. Aber gut, das man nur so als äh, Hintergrund, also sie macht auch so krasse Sachen wie äh, im Schlaf, in Schlaffilmen und dabei ja diesen Subcounter laufen lassen auf Twitch. Und also es ist auch immer wieder für mich erstaunlich, dass tatsächlich Männer dafür bezahlen. Da gibt es auch einzelne, die irrsinnige Summen bezahlen da, aber ja gut, kann man so abtun unter äh, Marktwirtschaft, aber kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Auf jeden Fall, gibt's, jetzt gibt es da so einen riesen Skandal. Also sie hat sich eben auch so als Single irgendwo vermarktet, was natürlich auch hilft bei diesem only fans content Und jetzt äh, hat sie halt, könnt ihr auch überall finden, ich blende das jetzt mal nicht hier ein, will auch niemand anträgern, ähm, hat sie halt gesagt, ähm, dass sie äh, gezwungen worden ist, also dass sie verheiratet ist und in einer toxischen Beziehung ist, wo, wo ich überhaupt keine Zweifel dran habe und ähm, dass ja sie gezwungen worden ist, diesen Content zu machen und ja, irgendwie gezwungen zum Beispiel, indem gesagt würde ja, ich äh, töte deine Hunde und ich weiß nicht was, also vielleicht will ich auch niemand anträgern, aber und äh, ja, da hat es halt so sehr dramatische, könnt ihr auch äh, finden auf YouTube und überall Streams gegeben, äh, wo die sich da irgendwie streiten und sie zeigt dann so Chats, wo er sagt, ja, ich spende das ganze Geld und also ein bisschen so Britney Spears-mäßig vielleicht, wenn man so will, außer dass sie jetzt äh, verheiratet sind. Ähm, und ja, und zeigt dann aufgebrochene Türen und ich weiß nicht was und und ja, wie gesagt, der auch kann jetzt, also wirkt total wie eine toxische Beziehung und äh, was ich nur irgendwie erstaunlich finde, also gerade nach dieser Emma Hurt geschichte dass sofort wieder zum Beispiel auf Twitter sofort wieder äh, so durchgängig, ja, ist ja klar, was da jetzt passiert ist, äh, so, also nicht sie macht diesen Content, sondern ihr Mann hat sie dazu gezwungen und ähm, also ja, also natürlich, wie gesagt, ich habe da keinen Zweifel dran. Natürlich sollte man Menschen auch immer glauben, erstmal. Aber äh, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, dem das einen komischen Vibe verursacht, sage sag ich mal, wenn das. Ähm, also guckt euch das gerne mal an. Äh, müsst ihr einfach amorant Drama eingeben. Äh, wenn das gleichzeitig monetarisiert wird, also ich bin da auf Social Media und der. Äh, Sub-Counter läuft und du kannst, äh, es werden weiter Einnahmen produziert äh, über sowas, dass das einen komischen Vibe gibt. Also, ich weiß nicht, ich habe das jetzt auch schon so oft, ich meine, wie gesagt, muss immer erstmal alles für bare Münze nehmen, aber ich habe schon einfach schon so oft erlebt, dass Menschen, gerade auf Social Media, ähm, ja, dass sich die Dinge dann doch, also sich als in Weise darstellen, wie es dann hinterher doch nicht ganz so ist. Und darüber, ich meine, das ist, darüber würde ich auch gerne mal reden heute, dass wirklich einfach unfassbar viel äh, Content gemacht wird über Drama. Irgendwie Drama, Drama, Drama. Und äh, klar, das gucken wir, ne? müssen uns alle selbst an die Nase fassen. Und habe ja gestern auch ein längeres Video zugesehen über einen anderen YouTuber, der hat sich da auch ein bisschen äh, drüber beschwert. Das ist auch frustrierend, weil du versuchst, so Reichweite zu generieren mit vernünftigem Content und äh, merkst dann aber, so richtig Reichweite kriegst du eigentlich nur über das Drama, also über diese ganzen Reaction-Kanäle und wo sich YouTuber streiten und ich weiß nicht was und dann macht der eine ein Video und ein Gegenvideo und das äh, wird einfach am meisten geguckt, obwohl es eigentlich keinen Mehrwert hat. Und ja, also das, das ist, was man schnell lernt hier auf der Plattform und das ist natürlich jetzt, äh, Jenseits allem, was da jetzt wirklich ist und wo man allen immer nur jede denkliche Hilfe wünscht, natürlich äh, ist es natürlich ein Riesendrama, was natürlich unglaublich viele Klicks wieder bringt. Und ich frage, also ich frage mich immer, muss das denn irgendwie jetzt wieder monetarisiert werden, ähm, wenn sie da jetzt in so einer schlimmen Beziehung ist? Also wie gesagt, es wirkt total toxisch, aber äh, kann sie das nicht anderweitig? Lösen. Ich meine, sie ist ja nicht im Iran oder so, keine Ahnung. kann sie, Gibt es da nicht andere Wege? Vielleicht Polizei einschalten oder ich weiß nicht was oder irgendwelche anderen äh, rechtlichen Sachen? Muss das ähm, auf, wieder monetarisiert werden bis zum, geht, nie, <lacht> geht nicht mehr? Und ich dachte dann noch so, okay, gut, vielleicht ist das ihr Weg. Aber was ich jetzt möchte, doch entschieden habe, das Video heute mal zu machen, weil was ich jetzt einfach bemerkenswert finde, dass es jetzt nach einem Tag heißt, Oh, sorry. oh ja, wir haben uns geeinigt und ja, ist alles, wir haben uns geeinigt. Ich habe mein ganzes Geld zurück und er macht jetzt äh, Therapie und ist alles äh, fein und wir gehen jetzt irgendwie, irgendwie auseinander und äh, haben uns da irgendwie geeinigt. Und ich meine, wer wirklich in toxischen Beziehungen war, also ich auch, <lacht> so, der weiß einfach, dass sich über, äh, also ich habe das zumindest noch nicht erlebt, dass es dann so in zwei Tagen eine Einigung gibt, sondern ganz im Gegenteil, wird über Jahre erbittert gestritten um jeden Cent. Man Vielleicht kommt das da auch noch. Aber äh, ja, ich weiß nicht, mir gibt das einfach, das würde ich einfach mal sagen, einen komischen Vibe und ich finde, man sollte mal, wenn man sowas hört, nicht immer, also gerade nach dieser Emma-Hört-Geschichte, finde ich, kann man mal einmal tief durchatmen, kann man mal einmal gucken, bevor man sofort sich ein Urteil bildet und äh, ja, mal einen Moment innehalten vielleicht, werde ich auch machen und ja, mal gucken, wie sich so entwickelt, bevor man wieder in diese, in diese reflexhaften Muster verfällt, weil man, die Realität ist auch, man ich muss auch zugeben, also mir schreiben ja ständig Leute, die missbräuchliche in Beziehungen sind und das sind Männer und Frauen. Und ja, wir schreiben deutlich mehr Frauen, würde ich auch sagen, aber äh, Forschung zeigt eben auch zunehmend, dass auch zum Beispiel sowas wie häusliche Gewalt und so, dass es das einfach viel nicht so einseitig verteilt ist, äh, wie man denkt so, ne? Und ich, also ich sehe mich da schon irgendwo ein bisschen in der Verantwortung, immer wieder darauf hinzuweisen, ja, auch Männer kommen unter die Räder, auch Männer werden benutzt, äh, auch Männer erleben häusliche Gewalt und ähm, und viele Geschichten, ich erlebe ja ständig Geschichten, sind doch, haben mehrere Layer, als man so denkt, also das würde ich nur mal zu Bedenken geben und was mir auch einen komischen Vibe macht, das ist jetzt, also auf Twitter kann man das ganz viel finden, ähm, ja, das, das ist jetzt so die coole, also, ist, also erst war sie so die coole Sexworkerin, die emanzipierte Frau und jetzt ist sozusagen, ah, okay, da ist jetzt ein Mann dahinter, jetzt ist es jetzt ist natürlich wieder schlecht, weil der Mann, der böse Mann hat sie jetzt, also sie ist jetzt doch nicht die coole Sexworkerin, sondern äh, die sexuelle Elend von äh, zigtausenden Männern monetarisiert. Gut, kann man alles so akzeptieren als Marktwirtschaft? Mein Gott, ich meine, die wissen ja, was sie tun da. Ähm, äh, nee, jetzt ist auf einmal der böse Mann, der dahinter steckt. Und sie hatte, ja, ich konnte ja gar nichts für. Das Geld ist natürlich trotzdem verdient und und ich bin jetzt auch mal gespannt, wenn sich das jetzt tatsächlich löst. Macht ihr denn jetzt keinen Erwachsenen-Only-Fans-Content mehr? Dann würde ich ja echt sagen, okay, gut. Oder geht das einfach so weiter? Das wird natürlich noch mehr Fragezeichen generieren. Aber wie gesagt, ich wünsche den beiden auf jeden Fall das Allerbeste und wollte einfach nur sagen, man sollte vielleicht mal einmal tief durchatmen und sagen, lass uns doch die Dinge einfach mal auf uns wirken. Und offensichtlich hat sie ja Hilfe und alles und da kann man ja mal gucken, wie sich das entwickelt und nicht wieder in diese gleichen Reflexe. Ich kann eins kann man auf jeden Fall sagen, wenn das andersrum wäre, wenn das ein Mann gemacht hätte, wenn ein Mann, ähm, sehen wir mal Andrew Tate, das so monetarisiert, der wird dann gecancelt und alles und ähm, mache ja auch richtig sein. Ich meine, ich bin überhaupt kein Freund von Cancel Culture, aber, aber äh, das auf eine Frau ganz anders reagiert wird, als, das sieht man auch bei Johnny Depp, als wenn ein Mann äh, solche Sachen erlebt und das finde ich irgendwie, weiß ich finde ich auch nicht mehr so ganz zeitgemäß, muss ich echt sagen, also das, da müssen wir natürlich auch mal kurz reden, ähm, ja, äh, ich finde, also wir haben ja jetzt, diskutieren wir ja viel auf diesem Kanal, Female Choice, also Frauen äh, können sich völlig frei bewegen auf dem Dating-Markt und ähm, haben wir jetzt schon vielfach besprochen, dass das unter Umständen dazu führt, dass viele Männer auch äh, völlig untergehen auf dem Datingmarkt. Ne? Und wo landen die? Äh, die landen äh, ja, auf diesen Only-Fans-Plattformen, man kann natürlich sagen, es so ist auch ein bisschen deren Verantwortung, klar, äh, wo das dann äh, kapitalisiert wird von äh, ja bestimmten, muss ich mal sagen, bestimmten Frauen und ähm, ich weiß nicht, also irgendwie ich weiß nicht, ich finde es jetzt nicht unbedingt so ein sauberes Business, sage ich mal und äh, dass das so gesellschaftlich so schulterzuckend abgetan wird als äh, Frauen sind ja jetzt halt die emanzipierten Sexworkerinnen und äh, dann nehmen sie eben die Tummen Männer aus, äh, ist doch scheißegal, sie sind auch selber schuld, äh, das finde ich auch ein bisschen einfacher und ein bisschen zu einfach, und ich weiß nicht, warum das nicht irgendwie problematischer gesehen wird, wie auch zum Beispiel Glücksspiel-Content und so. Also, weil letztlich kapitalisierst du ja auch die Schwächen von Menschen und lügst sie auch irgendwo an, ne? Ich meine, sie ist ja offensichtlich nicht Single und ähm, das ist doch auch irgendwo eine Lüge, das Ganze, ne? Also, ich weiß nicht. Aber gut. Äh, also ich äh, finde es mal wieder faszinierend, wie diese Reflexe so funktionieren. Und ähm, Aber gut, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich habe gar keine, hab keine Zweifel. Also was man, also allein, dass sowas passiert, äh, spricht alles dafür, dass sie eine hochtoxische Beziehung da haben. Alles Weitere muss man mal sehen und dass das wie auch an X an zigtausend anderen Stellen immer wieder benutzt wird auch in Deutschland ganz viele die immer wieder Drama Action benutzen um äh, ja, Klicks zu generieren wo wir natürlich auch wir diese äh, soll ich mal sagen Bevölkerung die auf YouTube ist auch natürlich auch diese Klicks auslösen wir gucken uns das ja an also, dass das so, ich weiß nicht, also, dass das immer wieder so, soll ich mal sagen, diese eigenen Befindlichkeiten im Leben, dass die so zu Geld gemacht werden müssen, finde ich interessant. Sagen wir mal so, wie seht ihr das? Äh, gespannt auf eure Kommentare, äh, ja, versucht auch ausgewogen zu kommentieren, wenn mir auch sehr recht und äh, ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns bald wieder.